Cookies, Comic Comic-Cockies. Spezial. Mm, lecker. So, da sind wir beim Emil. Den Emil, den kennt man noch äh, von Berlin. <lacht> von Berlin kennt man nicht. Richtig. Wir haben mal einen Podcast aufgezeichnet <lacht> in Berlin. 23 oder so war da, glaube ich, ne? 23. Der Herr kennt sich aus. Ja. Ist auch ein treuer Hörer. Ja, hat mittlerweile... es gehört. <lacht> ist mittlerweile aktuell? Ja, ich bin jetzt aktuell. Ich habe es da alle nachgeholt. Und brauche immer irgendwas zum Spielen. Ja, ne? genau. <lacht> Was hast du mir gerade gesagt? Du stellst auf sechs Stücke. <lacht> sechs ist immer gut. <lacht> okay, aber die Leidenschaft, die uns praktisch verbindet, sind ja Comics. Ja. Und äh, was haben wir hier vor? Weswegen sitzen wir hier zusammen heute? Wir werden morgen zur Comic-Action reisen. Wir müssen dazu sagen, heute ist der. Heute ist der Freitag. Der 17. Der 17. Der 17. Äh, was haben wir jetzt? Oktober haben wir, ne? Hm. Ja. Meistens. Halt Comic-Action ist meistens im Oktober. Meistens. Zu 99, eigentlich 100 Prozent. <lacht> aufgerundet sind das 100 Prozent. Aufgerundet sind das 100 Prozent. Ähm, als wir hier ein bisschen Scheiße labern, gut machen wir sonst auch, aber heute haben wir auch erschwerend noch hinzu Bier getrunken. Ja, ja. Nämlich Winterbock. <lacht> ja, der Herr, Herr Boskop möchte mal das, äh, ähm, das Podcast-Getränk vorstellen. Ja, Moment, da muss ich eh mal eine Pulle in der Hand nehmen. Das ist meine. <lacht> ja, eben, die ist ja noch gar nicht viel her. Nee, du trinkst. Na, das ist nämlich der Schlappe Seppel. Winterbock. <lacht> <lacht> ja, so heißt es so mal. Nee, ich kann auch nichts dafür. <lacht> Hell und kräftig. Ja. Mit ganzen sage und schreibe 6,8 Prozent. Richtig. Ne? Wie ja. hat es denn, denn gemundet? Das war sehr delikat. Mhm. Ja, mhm. ja. Mhm. Doch, du, doch. Ich mal einen Schluck, du erzählst mal. Ja. Ähm Was haben wir denn morgen vor? Also, morgen wollen wir auf die Messe gehen. Haben mhm. wir Comic-Action schon gesagt? Comic-Action haben wir, glaube ich, schon erwähnt. Okay. Ne, dass sie auch im Oktober ist. Mhm. Das ist ja meistens im Oktober. Falls <lacht> sie gerade ein déjà haben. haben. <lacht> man muss auch irgendwie die zwei Stunden vollkriegen. <lacht> so viel Zeit haben wir diesmal nicht. Ach, schade. Ähm, ja, und dann werden wir da dort einkehren. Versuchen wir mal ein bisschen zu würfeln. Mhm. Wenn es klappt, ist schön. Wenn es nicht klappt, ist Erklärt das mal näher mit dem Würfeln. Was für einen Sinn hat es? Ja, da muss man halt um Sketche würfeln mhm. für die verschiedenen Zeichnern von Panini. Und dann, wenn man einen Pasch würfelt, dann äh, kriegt man einen Sketch. Da muss man einen, so ein Messespecial kaufen. Und dafür kriegt man dann einen Sketch von dem jeweiligen Künstler. Du bist jetzt jedes Jahr dort gewesen, ne? Ja, eigentlich wohl. Letzten Jahre eigentlich immer ja. Ne? Ich hatte jetzt mal eine längere Pause. Seit... Wann war ich denn das letzte Mal da? Weißt du es noch? 2000. Das war auf jeden Fall noch vor diesem Haus hier. Ja, 2009, 2010. Kann, kann ich glaube 2009 oder so. Mag sein. Mag sein. Ne? Da haben wir dich noch in den äh, Rohbau mit hineingenommen. Richtig. Haben wir das ist, noch die ist doch nackisch. Jetzt ist das angezogen. Ja. Ne? Inklusive Dead. Und Höhle. eingezogen. In inklusive inklusive Deadhöhle. Ja. <lacht> <lacht> Auch die Dead Höhle musst du jetzt, wenn du es einmal erwähnst, musst du das dann leider auch näher erklären. Ja, also die Dead-Höhle ist im Prinzip der Keller, <lacht> wo mein äh, Hobbyraum, äh, der wiederum heißt, das äh, ist nämlich, äh, beziehungsweise wenn man erstmal die, die in die Deadhöhle geht, dann geht man ja die Treppe runter mhm. Und dann kommt man nämlich an äh, Aquamens Wäscheraum vorbei <lacht> Und äh, wenn man noch geradeaus weitergeht, dann ist nämlich Wonder Womans, ähm, äh, äh, Wonder Woman's äh, Vorratsraum. Ja. Und wenn man dann aber vorher abbiegt, kommt man in die Festung der Einsamkeit, <lacht> wo mein Comic-Raum ist. <lacht> Und in der Festung der Einsamkeit ist dann noch? Dann ist da noch eine weitere Tür, die geht dann ins in den Abstellraum des Multiversums. Und so sieht es da auch aus. Mhm. Ne? Aber dann habe ich halt in die Festung der Einsamkeit, da lagere ich meine ganzen Comics in diversen Regalen und Kisten. Sehr gut. Äh, ja, und gut. Morgen, für morgen der Plan steht. Ja. Um 9 Uhr hier Aufbruch. Ja, 9 Uhr Aufbruch, dann sind wir hoffentlich passend um 10 Uhr da. Vielleicht melden wir uns äh, nochmal von Unter der Fahrt. Unterwegs, ja. Und äh, <lacht> ja, dann versuchen wir natürlich auf jeden Fall auch auf der Messe ein paar ja, Impressionen zu sammeln. Ja, Impressionen sind immer gut. Sehr schön. Also, ja, würde ich sagen, gucken wir dann einfach mal, wie es morgen aussieht. Schauen ne? wir mal. Dann sehen wir schon. Dann bin ich, schon, bin ich mal gespannt, ob ich neugierig bin. <lacht> hm? Bis morgen. Bis morgen. Ja, hallo. Wir melden uns jetzt hier äh, von der Straße. Und... Ich will auf den Monitor gucken. Auf den Monitor soll ich gucken, sagt der Steffen. Ach, der Steffen will auf den Monitor gucken. alles klar. sagt er. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt äh, auf dem Weg nach Essen. Wir sind gerade in Bottrop. Und was machen wir in Essen, Steffen? Essen. Essen ist immer gut. Heute Abend wollen wir essen. Äh, nee, und vorher sind wir äh, auf der Messe Spiel, in welche die Comic-Action integriert ist. Eben. Und da werden wir Comics kaufen und Zeichnung abzeichnen äh, lassen und vielleicht, vielleicht noch welche Interviewen, die interviewt werden wollen. Und ja, <lacht> ne? <lacht> <Yeah>? Ja. <lacht> <lacht> der Emil muss mir auch das <lacht> der Emil. Hat gesagt, ich möchte auch mal anmoderieren. Das haben wir jetzt davon. Ja, da seid ihr jetzt selber schuld, dass ich das jetzt mache. Hast du eine grüne Plakette? Ja, hat er. Hab, hab ich, hab ich. Weil hier ist nämlich eine Umweltzone. Ja. Mhm. Ich komme in die Zone. ja <lacht> wir sind nämlich hier in der Zone, mitten im Ruhrpott. Ja, ja also wir sind jetzt gerade in der, ähm, ja, quasi die Ortseinfahrt von Essen. Oder kann man das so sagen? Ja, hier ist also die, was 224, glaube ich. Und die geht dann direkt bis nach Essen rein und auch glaube ich durch Essen durch und drüber und drüber und drunter. und nebenher und drunter noch <lacht> ja und äh, jetzt im Moment stehen wir gerade an einer roten Ampel und jetzt wird sie gelb und grün auch oh. jetzt können wir gleich wieder Gast Verdammt. geben so erzähl doch mal was du dir denn hast du denn was vor dir äh, irgendwelche Messerspecials Specials zu kaufen oder irgendwelche oh. Verlage näher oh. dir anzugucken ähm, ich ich versuche mal mein Glück bei Panini ein bisschen zu würfeln und ein paar äh, Sketche vielleicht zu kriegen. Ansonsten die Message Specials, die interessieren mich jetzt da nicht so, weil das sind ja eh nur Variant-Cover oder Hardcover von regulären Ausgaben. Mhm. Von daher, die haben wir eigentlich nichts Exklusives, was eigentlich sehr schade ist. Ja gut ist, das einzige exklusiv, also was heißt das einzige ist es ja auch nicht, aber was exklusiv halt diesmal ist, ist halt die Neuauflage von, von Batman's Killer zum Beispiel. Das wäre jetzt eine Ausgabe, die ich mir ganz gerne noch ja. kaufen würde, weil das hat Panini, soweit ich weiß, auch noch nicht veröffentlicht. Das gab es damals auch bei einem anderen Verlag. Ich weiß jetzt nur nicht mehr ganz genau, war es Ehapa oder war es Carlsen. Das kann ich dir nicht mehr sagen. Ja, das kann sein. Ne? Auf jeden Fall schauen wir dann mal. Ja. Ne? Und sonst, ansonsten ist ja auch der Splitterverlag, die ist ja da. Richtig. Da werden wir auch mal schauen, mhm. was die so da haben. Ja, und sonst halt die Zeichnerli, die ist ja auch mal sehr interessant. Ganz genau. Dann gucken wir einfach mal da, welche, welche Talente uns dazu begegnen. Ja. Ich denke mal, da kann man sich dann auch nochmal so die ein oder andere Inspiration holen. Eben. Die haben ja meistens dann auch selbst irgendwelche Comics dabei, ne? oder? Ja. Ja, ja. Na okay. ja, ja. Ja, gut, ich war jetzt, ja. ich war jetzt ja. schon ein paar Jährchen nicht mehr, ich ja. lasse mich einfach mal überraschen. Ja. Also, ja, also und die letzten paar Jahre war ja mal der Ritz mit. Genau. Ja, der saß ja auch in der Zeichnerallee dann. Mhm. Ja, aber der schafft es ist ja halt, leider ja. zeitlich nicht. Der muss, glaube ich, arbeiten. Ja. Ja. ja. Und ja, ansonsten lassen wir uns einfach mal überraschen und melden uns dann einfach von der Messe nochmal. Ne? Von der Messe oder, oder vor, der Messe. Also vor der Messe oder von, von nach der Messe von oder in der, der Messe. Messe, beim Essen, <lacht> beim Essen, im in Essen Weil je nachdem. <lacht> das wird sich alles zeigen. Genau. genau. Ne? So, Gut, guck, da ist schon Essen. Hier ist schon der Ortseingangsschild. Guck, da dauert ja. es nicht ganz zu lange. Essen, Alt-Essen. Ja, der erste Stau. <lacht> der ist auch schon der erste Stau. Aber ich glaube, die kommt, kommt nur von der Ampel da. Ja, der kommt nur von der Ampel. So, yes. wir halt melden uns jetzt also. Von der Messe, nicht Nein. von vor der Messe, sondern also gewissermaßen von. ja auch von vor der Messe, weil wir gerade mal rausgegangen sind bei dem schönen Wetter, wa? Ja, und drin ist auch ziemlich laut. Laut und ungemütlich. Ja, und da ist auch ein anderer Typ, der auch... Und stinkt ein bisschen. Und es stinkt, aber nicht von uns. <lacht> Emil war es nicht. <lacht> Nein, ich war es diesmal nicht. Hm? Ausnahmsweise. Ausnahmsweise, sonst immer, aber diesmal gerade nicht. So, erzähl Mal. Mal. Weil du hast ja schon deine erste Beute gemacht. Ich habe meine erste Beute gemacht. Und die da wäre? Die da wäre, eine Zeichnung vom Ingo Römling. Und damit verbunden, welche Publikationen? Ähm, da habe ich auch direkt eine Empfehlung von, vom Steffen natürlich. <lacht> <lacht> äh, habe ich nämlich... Äh, Arsch. <lacht> Malcolm Max habe ich mir die ersten beiden Bände geholt und auch direkt signieren lassen. Ne? So macht man dann das. Dann habe ich mir eine Charisma zeichnen lassen. Charisma ist das, was ich nicht habe. Das stimmt. <lacht> so, äh, was sind denn unsere? Plä also gut, bei dem Panini da waren wir heute früh ein bisschen spät. Ja, da müssen wir, können wir gleich, gleich vielleicht zum Würfeln hin? Mal gucken, ja, ob wir noch. Gucken wir mal, haben. ob wir, ob wir noch ein bisschen Würfelglück haben. Ansonsten hm. schauen wir noch mal in der Zeichnergalerie. Ja. Da sitzen ja. viele Talente, die ist ungewöhnlich groß. Wobei wir erst dem Thomas zu verdanken haben, dass wir überhaupt wissen, dass die so groß ist. Die leider etwas auseinandergerissen. Weil die, so ein, genau, weil die so ein bisschen gestreckt ist. Das heißt also, die beginnt an einem zentralen Punkt, dann denkt man schon, oh, ist das etwas alles? Und dann geht es aber noch mal ein bisschen weiter. Und eben, da muss er noch einmal um die Ecke laufen und dann geht es da noch weiter. Richtig. Also, ja, da gibt es jede Menge Talente, wo wir auch noch mal vorbeigehen werden. Eben. <lacht> und äh, genau. Ansonsten prinzipiell sind wir zu der Erkenntnis gelangt, ein Tag reicht eigentlich völlig, oder? Eigentlich schon. Ist ja nicht eher lang hier, ein bisschen kleiner. Ja. Ansonsten, wie gesagt, äh, was wir vielleicht auch sicherlich noch mal machen werden, ist äh, so ein bisschen uns trotzdem über die Spielmesse zu bewegen. Weil es da dann auch nochmal so ein paar versteckte Sachen gibt mit Merchandise und so Kram. Ja, eben. Und wer noch eine Powerbatterie möchte <lacht> die es und die jetzt hört, wird es zu spät sein, weil die kosten hier nur 1,95, könnte ich mich schon wieder ärgern. Ich habe 200 dafür bezahlt. Aber egal. Das ist egal. Aber dafür gibt es ja auch eine gelbe und eine orange. Ja, und noch eine grüne. Und noch eine grüne. Aber die grüne ist jetzt schon weg, weil die wird eh nicht e kaufen. Ja, aber du könntest. weil seine Frau noch nichts davon. Ja, <lacht> ja aber du könntest ja auch noch überlegen, noch eine gelbe zu holen. Oder du nimmst die gelbe und wir kämpfen dann gegen Oder so. Ne? Dann wird ein du epischer ja Kamp ein epischer vor allem. <lacht> <lacht> so, ich würde sagen, wir gehen mal wieder rein und gucken, ob wir da noch jemanden finden. Eben. Und wenn nicht? Wenn nicht, dann nicht. Dann nicht. Dann gibt es das Resümee als nächstes. Resümee. Ich habe wieder Resümee gesagt. Naja, gut. Es schon 27. Was? 12.27 Uhr. 27. Ach, 12.27 Uhr. Nach Stunde müssen wir beim Würfeln sein. Äh, war das halb eins? Zwei. Oder halb zwei? Wenn jetzt 12.27 Uhr ist, ist jetzt halb eins. Das also halb müssen wir in einer Stunde da sein. Dann müssen wir in Stunde da sein, ja. Eiskalt berechnet. Das ist, du bist eine Rechengenie. Da äh, züge ich immer wieder meinen Ach. Hut vor. Ich könnte jetzt sagen, anders als dein Sohn, aber ich lasse es lieber. Nein, der kann gut rechnen. Der ja, will, kann der kann will nicht. nur nicht. Der will nur nicht, der hat keinen Bock dazu. Eben. Ja. ja. Okay, dann, äh, dann äh, gehen wir mal wieder so langsam. Dann Weil auch dann. So ein bisschen Sonne tanken? Wir auch nicht viel. Ja, Sonne ist natürlich fantastisch. Also Schöne ist schön, Dann, sieht man, nicht viel. Ne? dann ja. sieht man nicht viel in, in der Messe. Richtig. Okay. Bis später. Bis dann. So, wir sind hier immer noch im Essen. Fuji da? Wie sind wir da? Und wir stehen, glaube ich, gerade mitten auf einer Einfahrt. Auf was? Auf einer Einfahrt-Ausfahrt. Ja, da ja. ist Einfahrt und da ist Ausfahrt. Wenn, wenn ihr jetzt genau meinen Finger folgt, da <lacht> ist die Ausfahrt. Ja, ja. Äh, sag doch mal kurz, ja, wir, hatten, kurz. Wir, wir hatten Glück, ne? Wir hatten Glück beim Würfeln. Ich du hab, hattest wen? Ich habe den. Äh, muss ich gerade noch mal gucken, Moment. Muss ich eben gucken, wie der heißt. Evan ja. Lo Presti. <lacht> oder wie der ausgesprochen wird. Und, äh, von ihm habe ich einen wunderschönen Skeletor gezeichnet bekommen. Und Wunderschön. Du hattest, Ich hatte? Du hattest, wen hattest du denn noch gleich? Francis Manapur. Genau, den. Und der hat mir einen wunderschönen, windschnittigen Flech gezeichnet. Der ist auch windschnittig gewesen. Sehr, sehr. Und ich habe die Zeichnung sogar oben am Fernsehen verfolgen können, weil ja. man hat es gefilmt. Ja, also beim Würfeln mal wieder Glück gehabt. Vor mir gefühlt keiner. Aber es waren mal doch ein paar, die noch vor mir irgendwas erwürfelt hatten. Und dann äh, ja. hatte ich halt zwei Einser. Ich hatte zwei Fünfer, ich war besser. Typischerweise bei Thorsten von Panini, der bringt mir irgendwie immer Glück. Hat in München auch ja. schon funktioniert. Mir bringt immer der Steffen Glück. Weil dann kriege ich mich auch immer was, wenn er dabei ist. Wenn ich dabei bin? Ja. Also nächstes Jahr musst du wiederkommen. Oh Gott, ich bin verdonnert. Ich werde hier nie wieder rauskommen. Nein! Oh Gott. Wir platzen die Ohren. Äh Wir platzen die Ohren. Ja. Jetzt gucken wir doch einfach nochmal, ob wir vielleicht den einen oder anderen noch vor das Mikrofon bekommen. Wir haben es ja vorhin schon mal probiert mit dem und einen oder anderen, aber die hatten da jetzt nicht wirklich Interesse zu. Die haben Warum gesträubt. Auch immer. Gesträubt. haben gesträubt, gesträubt. Und sich praktisch in den Boden gekrallt <lacht> Nein, ich und will wollten nicht weg. Aber wir gucken mal. Vielleicht ja. habe ich mal noch jemanden. Irgendwie hat er der briefstorm immer mehr Glück gehabt. Naja. Aber wir haben dafür besseres Glück beim Würfeln. <lacht> dafür haben wir die bessere Zeichnung. Wow. Okay. Also, bis später. So, da stehe ich hier draußen und wen sehe ich? Allman, Silk Spectre und den Comedian. Hallo. Hallo. Hallo. Hi. Eure Kostüme habt ihr alle selbst gemacht? Zum größten Teil ja. Ja, das oh, meiste davon. So gekauft. <lacht> das meiste selbst gemacht. Ja. Aber es sieht ordentlich aus. hier, ordentlich mit Pando Panzerung und äh, zeig noch mal deine Maske. Die hast du gerade nicht auf. Gut, mal, wenn du hier draußen bist. Ja. Aber es sieht auch toll aus. Hast du die selbst gemacht? Ähm, ne, nur abgeändert. Also die war gekauft und dann alles ein bisschen zurechtgeschnitten und geklebt und bemalt und ja, dann hat das funktioniert am Schluss. <lacht> Super. Und äh, seit wann seid ihr schon hier? Heute <lacht> oder? Heute erst gekommen. Heute erst gekommen. Schon viele mit euch ein Foto machen wollen, oder? Allerdings, ja. <lacht> Müssen wir auch gleich noch machen. Ja, gerne. <lacht> ähm, ja, dann wünsche ich euch noch viel, viel Spaß hier Danke. und noch viele schöne Fotos. Danke. Danke. <lacht> da sind wir immer noch in Essen. Immer noch in Essen. Hurra! Emil hat auch gerade was gegessen. Ich habe auch gerade was gegessen, nämlich eine leckere Schokolade. Von der Marke Piep. <lacht> Ich habe ein schon <lacht> äh, Jedenfalls war mir doch aufgefallen, irgendwann, ja, Mensch, ja. du hast doch diesen jungen Mann vorhin falsch benannt. Das war ja, ja. gar nicht Oldman, sondern Night Old natürlich von den Jungen. Eben. Der Steffen hat Mist gebaut. Und, ja. Aber sich mittlerweile entschuldigt, weil wir haben die jungen Leute nochmal getroffen und haben uns dann, oder ich habe mich dann entsprechend entschuldigt und gesagt, äh, natürlich bist du Night Old. Grüße nochmal an die drei. Ja, und die haben dann auch zugegeben, dass sie <lacht> ziemlich über mich lästern mussten danach. <lacht> <lacht> zu Recht, zu Recht. Zu Recht natürlich. Und äh, ja, also natürlich waren es Night Owl, Silk, Spectre und Comedian. Ja, aber die anderen beiden hatte ich ja glaube ich richtig benannt. Zumindest. Ich glaube, ich glaube. Erzähl doch mal, wir haben gerade unsere Sketchbücher abgegeben. Ja, Die haben wir gerade in der Zeichnerallee abgegeben. Und da wird hoffentlich jetzt was drin gezeichnet. Bis heute Abend. Bei wem hast du es denn? Ähm, das jetzt hast du mich. Das muss ich nachher nochmal gucken. Also, es ist auf jeden Fall am Stand von mercer Attacks. So viel genau. kann man sagen. Ne? Ja. Und ich habe meine beim großartigen Michael. Rose? Ich weißt du selber nicht. Ja, ich glaube Michael Rose. Das kann sein. Und äh, ja, dessen, dessen, äh, dessen comic strip ich eigentlich wöchentlich verfolge, der online erscheint. Und die hat er gesammelt in vier Jahresbänden im Grunde und da habe ich mir diese Bände einfach mal mitgenommen, weil ich das immer ganz toll finde und äh, ja. Und mir einen Sketch gewünscht, eine Green Lantern in seiner in seinem Zeichenstil. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ja, ich, ich, bekomme, ich bekomme im Übrigen auch nochmal ein Skeletor. Richtig. Wie hat das denn bei dir angefangen mit den Comics? Oh, das ist auch eine lange Geschichte. Hast du mir die schon mal erzählt und eher? Ich glaube noch nicht. Na dann mal los. Denn dann, dann man To. Ja, ich wie du sagen husten würdest. Bisschen. So, du musst husten. Dann trink noch mal einen Schluck. Nein, davon kommt der Hut, Husten. Ich hab mir einfach Ach so. Also. Nicht so viel husten, bis es geht. Also. <lacht> ich glaube, glaub, wir lassen den Emil erstmal dann. <lacht> <lacht> so. Also, wo fange ich denn nochmal an? Am Anfang haben müssen. Am Anfang, ja. weiß nicht. Irgendwann als Kind habe ich bestimmt auch schon mal den Mickey-Mäuse äh, von meiner Mutter reingeguckt. Aber wahrscheinlich noch nicht richtig gelesen, wahrscheinlich nur die Bilder angeguckt, denke ich. Ja. Und eigentlich das erste Comic, was ich richtig gelesen habe, woran ich mich erinnern kann, das war ein Heidi-Comic sogar. Ja. Oh Gott. Manga. Er hat Manga <lacht> gesagt. Ne? Da war sogar irgendwie so ein... So ein äh, Heidi-Comic und ja. dann hab, hab ich, war, war ich gerade in der Grundschule und habe das äh, gerade äh, lesen gelernt. Mhm. Ja, und was als Weiteren? Ja, ab und zu mal ein halt Mickey-Maus oder ein Spider-Man-Taschenbuch von Mutter. Mhm. Von Mutter? und <lacht> Spider-Man-Taschenbuch? Äh, ja, Taschenbuch. Und dann Mitte der 90er, das war glaube ich sogar 1994. Da kam, glaube ich, die 2000 20ste Ausgabe von Mickey Maus raus. Und seitdem äh, habe ich erstmal mal zwei oder drei Jahre Mickey Mouse gesammelt gehabt. Äh, bis dann nachher äh, das Simpsons Comics 1 rauskam. Jawohl. Und äh, das war quasi der Einstieg zu den richtigen Comics. <lacht> Steffen, der wird mir da wieder besprechen, äh, dass Disney auch die richtige Comics sind, aber ich. <lacht> ne, aber dann, also ja, natürlich sind Disney richtige ja, Comics. <lacht> aber äh, bis dahin äh, habe ich dann teilweise auch die auch Mickey, Leute sagen, die Mickey Mäuse auch wegen den wenigen Gimmicks und, und, und den Extras halt auch teilweise gekauft. Ne, wie die heutigen Kiddies mit diesen ganzen äh, Zeitschriften da auch immer. Mhm. Beispiele? Die heutige, heutigen oder? Spider-Man Magazin. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> ne? Mein kleines Pony. Ja. Und dann halt im Simpsons, wo haben sie, glaube ich, auch damals äh, Werbung gemacht für ja, diverse DC-Sachen. Äh, ich glaube auch äh, hier DC versus Marvel oder ähnliches und äh, JLA und was da damals als bei <lacht> Dino rauskam. Ja. Und das fand ich halt recht interessant. Gerade hier so J JLA, ne, wo dann mehrere Superhelden aufeinandertreffen. Mhm. Ne, das kannte ich vorher nicht. Jo. Und seitdem äh, lese ich halt DC. Und später ist noch Marvel hinzugekommen mit, äh, mit dem sensationellen Spider-Man 0, also mitten in der Klonsaga. Mhm. Ne? Und ja, dann ist halt auch immer mehr Marvel geworden und später noch diverse andere Sachen. Ne? Mhm. Halt so, so, so. vertigo und, und erwachsene comics ja. ne? <lacht> kost oder ähnliches ne? mittlerweile äh, ist das so ein großes spektrum geworden mhm. <lacht> ja okay ja und was was, was so, ist so das was du am liebsten liest oder kannst du das so gar ja. nicht genau definieren hm, ja, kann ich so, ja gar nicht ja batman halt ne? batman geht immer Mhm. Oder Deadpool ist auch mal geil. Spider-Man. Ne? Oder ja. Lobo habe ich auch mal sehr gern gelesen. Lobo. Lobo. Der ne? ja. Ja, kostet bitte den Mar äh, den, den, äh, <lacht> den gut gefallen. Ja, ja. <lacht> Wobei ich jetzt auch noch ein paar Bände noch lesen muss. Ich habe das halt ähnliche Problem wie Steffen, dass ich einen Meter Stapel vor meinem Bett liegen habe. <lacht> wie ich vorhin schon mal sagte, ein Meter wäre noch gut bei mir. Ja, <lacht> ne? Deswegen, dann sind wir ein bisschen im Rückstand, das Ganze gelesen. Aber du hast ja eine kleine Bibliothek im Keller, wie ich gestern ja. mit Erstaunen feststellen durfte. Ja, das ist ja die datehöhle höhle <lacht> Richtig, ne? Also, da haben wir gestern Abend ja, schön, ja, schön, ja, schön. Ja, ich ja, schon drüber gesprochen. Ist gut. Ja, wir wiederholen uns schon wieder. Oh, verdammt. Wir drehen uns wieder im Kreise. <lacht> Ich sollte das ja. Mikro einfach auslassen, wenn es nichts zu sagen gibt. Eben. <lacht> Macht's gut. Bis dann. Tschüss. So, dann bin ich jetzt hier bei Michael Roos, den ich vorwiegend aus dem Internet kannte, mit seinem Blog Sachen gibt's. Hallo. Hallo. Und die Uni hat mir neulich äh, den Tipp gegeben, der Michael Roos sitzt da auch rum in Essen und zeichnet. Und da habe ich mal geguckt in der Zeichnerallee und da sitzt er tatsächlich und signiert seine. Vier Bände, von vier Bände von Sachen gibt es. Das ist im Grunde der Nachdruck von einem Jahr jeweils von deinem Comicstrip im Internet. Genau. Also ich mache seit vier Jahren diesen Webcomic und jeweils nach einem Jahr bringe ich eine Strip-Sammlung raus mit dem subjektiv besten von einem also des letzten Jahres. Und da kommt gerade der vierte Band, nämlich das Beste von Sommer 2013 bis 2014. Okay, ähm, das ist aber jetzt nicht das einzige, was du ja machst äh, im Bereich Comics. So. Das ist aber nicht das Einzige, was du machst im Bereich Comics, sondern du bist auch noch ähm, im Bereich Trickfilm zuständig, habe ich das richtig in Erinnerung. Ich bin eigentlich Grafiker und äh, freier Illustrator. Also ich mache eigentlich Zeichne, mache auch Animationen und so weiter und so fort. Ich bin also hauptberuflich Grafiker und das ganze, das Comic-Projekt ist eigentlich Hobby. Okay. Ähm, und wie lange läuft das jetzt im Grunde schon? Also vier Jahre, wenn es vier Bände gibt, oder? Angefangen hat es im Sommer 2011. Ja. Da hatte ich noch, ein Fest, noch einen anderen festen Job damals, der ging allerdings dem Ende zu. Da war wenig zu tun und da habe ich halt währenddessen angefangen, kleine Comics zu zeichnen und die an Freunde weiterzuschicken. Und irgendwann ist daraus halt dieser, dieser Comic-Blog entstanden. Also Das war ja, Sommer 2011. Also praktisch so äh, persönliche Dinge aufgezeichnet und die dann weiter verschickt und irgendwann hat sich das dann so weit ver verselbstständigt, dass dann dieser Blog draus entstanden ist und mehr Besucher bekommen hat. Genau, also ich habe das anfangs noch per E-Mail an Freunde verschickt und irgendwer hat dann gemeint, ey, das ist doch was für einen eigenen Webcomic, mach doch mal und dann habe ich mir eine WordPress-Seite gebaut und ja, von da an lief es halt von alleine. Okay und wer sich jetzt dafür interessiert, vielleicht kannst du noch mal kurz die Webadresse nennen. Die Webadresse ist www.sachen-gips.net. Okay, alles klar. Vielen Dank für die kurze Zeit für das Interview und äh, vielen Dank für den wunderbaren Sketch übrigens. Und viel Glück weiterhin. Dankeschön und ja, viel Spaß noch. <lacht> Danke. Hallo, liebe Zuhörer. Wir sind gerade auf dem Weg nach Hause von der Comic Action. <lacht> und ja. Steffen, wie ist dein Resümee? Meine Zusammenfassung. Zusammenfassung. Äh, wenn Emil das Mikro äh, oder wenn Emil eröffnet mit einer Moderation, heißt das, ich fahre. Ähm, Eben. Äh, ja, aber gut. Also wie gesagt, wir haben ja, also ich habe ja eigentlich nicht viel erwartet. Und äh, dafür. Das wir ist noch übertroffen. Da, genau. <lacht> dafür hat es mit einem Sketch von äh, Francis Manapool und letztlich noch von Michael Roos, ja, war sehr schön, also hat meine Erwartungen, die nicht vorhanden waren, weit übertroffen, genau. Ja, bei mir ebenfalls, ich habe auch drei schöne Sketche, einmal äh, von dem äh, Ingo Röhmling hieß er, ne, genau. ja, und äh, wie hieß der andere noch gleich, <lacht> also Zeichnernamen, die habe ich nicht so, auf jeden Fall hat er mir auch ein. Schönen Skeletor gezeichnet und ja. dann hatte ich noch einen schönen, super schönen Skeletor aus der Zeichnerallee. Bilder werden bei irgendeiner Form nachreichen. Ja, ja. denke ich mal. Ne? Ja. Ja, und ansonsten auch wieder viel Merchandising gekauft. Viel? Ja, Tasche war voll. Bourmonet <lacht> <lacht> <lacht> ist leer, Tasche ist voll. Ne? Eigentlich ein ganz schöner Tag. Ja. Ne? Ja, war ganz schön. Anschließend waren wir noch äh, schön essen in, in einem, Star im Star Diner in Essen. War zwar recht voll, aber na naja, bei dem schönen Wetter bei dem schönen Wetter war, haben wir halt noch ein bisschen draußen gesessen. Eben. Bis Und, uns äh, zu kalt wurde. Bis uns <lacht> zu kalt wurde. Und es ist nicht Elvis, der davor steht, sondern Buddy Holly. Eben. <lacht> Ja, also... also äh, uns wurde öfter gesagt, da würde jetzt an Elvis stehen. Aber ja, also die, die Leute, die davor standen und Fotos gemacht haben, das war so eine kleine geschlossene Gesellschaft, die hat dann auch gesagt, ja, da mach doch so ein Foto mit dem Elvis. Und ich habe liebsten geschrien, nein, das ist Pablo Ojo, Ja, so war es auf jeden Fall. Aber auch eine schöne Location, die man durchaus mal empfehlen kann. Ja. Haben. Ja. <lacht> ja. Aber am besten mit Vorbestellung, aber am besten mit Vorbestellung, voll. Wenn, wenn ihr dieses Flair im Diner direkt genießen wollt, bestellt am besten den Tisch vor. Ja, ja, das so, so, jetzt gleich an Movie Park vorbei. Hier ist der Movie Park, genau. Auch, dass keine Zombies ja, hier, hier laufen seinerzeit noch Zombies um die Jahreszeit, ja, musst du die Zombies, erklären. Monster weil da ist nämlich immer äh, große Halloween-Show im Moviepark. Mhm. Ich glaube, die ist sogar, sogar ab 18 an, ne? Ja. Ab, ab Anfang der äh, mit, mit, äh, ab, äh, so ein Untergang quasi. Ab Beginn ja, der Dunkelheit. Es gibt, gibt eine Self-Zone, das ist dann das Nickelodeon-Band. Das kann sein, ich war da noch nicht zur äh, Halloween-Zeit. Ja, ich war einmal da und mhm. das einmal gemacht. Und dann, da, darf, gar, du, dann, dann können da dann noch kleinere. Bleiben. Ja, also klar, wenn du als Familie hingehst, ja. dann willst du ja dann auch nicht mit den, <lacht> den Kleinen jetzt unbedingt raus. dann sagst du halt, oh ja Mutter, geh mit den Kleinen genau. äh, da ins nikelodien ja. kinderland während genau. sich die Eltern... Ja. Oder sich Mutter, ja, Mutter, geh mit der kleinen Tochter, Mutter geht mit der kleinen Tochter ins nickelodeon land und Papa geht oh. mit, mit dem Großen. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> oh je, oh je, oh je. Ja, Da, da hängt der das ist doch... <lacht> Nun, ja. Nun ja, der Emil hat eine Aber, wunderbare naja. Idee gehabt. habe ich? Ja. Fantastisch. Nämlich, dass wir morgen nicht <lacht> nochmal auf die Comic-Action fahren. Okay, das war unsere Beineentscheidung. Ja. Aber dafür werden wir morgen noch ein kleines Ersatzprogramm reinschieben. Nämlich, äh, ja, das musst du jetzt erklären. Ja, nämlich in äh, Oberhausen. In, wie heißt die Galerie ja, nochmal? Schloss. Schloss, Schloss, Oberhausen. Schloss Oberhausen oder so. Ja, da findet jetzt nämlich eine Ausstellung statt. Über äh, 150 Jahre deutsche Comics von ja. Wilhelm Busch bis heute. Mhm. Und das klang doch recht interessant. Ja. Und da werden wir morgen mal einkehren. Das gucken wir uns dann morgen nochmal ne? an, bevor ich dann wieder die ja. Heimreise antrete. Und dann berichten wir vielleicht auch nochmal schnell darüber. Genau. Dann wird man da auch nochmal eine Zusammenfassung geben. Morgen. Eben. Genau. Ne? Also. also gute Nächte und bis morgen. Oh. Tschüss. Tschüss! So, wie gestern angekündigt, äh, haben der Emil und ich die Chance des Fernbleibens vom Salon genutzt, um einfach nochmal eine Ausstellung zu besuchen, die da wie hieß. Ähm, 150 Jahre deutsches äh, Comic von Wilhelm Busch bis heute. Ganz genau. Da war und äh, da heute noch ein wunderbares spätsommerliches Wetter ist, sage ich jetzt mal. Äh, ist hier der Arsch los? Ist hier der <lacht> Arsch los. Und zwar nicht nur für, das, äh, Und, für die Ausstellung, sondern für den äh, Naherholungspark, der dahinter liegt. Genau, also die Ausstellung an sich ist eigentlich relativ, nur ja überschaubar besucht, wobei sich jetzt zur nächsten Führung dann sogar zwei Gruppen noch gesammelt haben. Zum Glück waren wir dann jetzt schon fertig, dass wir das vorher alles mal in Ruhe, äh, halbwegs in Ruhe durchforsten konnten. Und ähm, ja, aber das Ganze hat sich ja im Vorfeld schon problematisch gestaltet, weil die Parkplatzfindung einfach oh ja. mit zwei Autos, mit denen wir ja heute nun hierher kommen mussten, dadurch, dass ich jetzt wieder nach Hause fahre und du praktisch in die entgegengesetzte Richtung. Äh, ja, noch etwas schwieriger gestaltete. Oh ja. Nen? Ein kurzer Tankstopp machte dann die zündende Idee, dass du da hinten ein Industriegebiet entdeckt hattest, dass man da vielleicht nochmal mal kann. kann. Ah, jetzt kommt noch ein Zug vorbei. Äh, so, jedenfalls ist der Zug jetzt weg. Ja, ähm, ja, das, das Beste fand ich ja noch dass wir alle äh, in einer Sackgasse festgesteckt haben und da immer noch äh, Autos ja. nachgekommen sind. Obwohl ich schon angezeigt habe, sie sollen wegfahren. Aber dann haben, haben sie behauptet, sie hätten äh, einen Behindertenausweis. Aber wenn der Parkplatz voll ist, ist er voll. Auch mit Behindertenausweis. Auch mit Behindertenausweis. Da gibt es ja. leider keine Ausnahme. Nee. Ja, wenn voll, dann voll. Kein Vor- und Zurück mehr gibt es blöd. <lacht> ja, dann kann man da auch stehen. Ja, Aber und, und als ja. kann kam halt noch hinzu, dass auf diesen schon, eh schon viel zu engen Parkplatz und auch noch ein um, Wohnmobil. Ein meinte ja, so, äh, ein wenig herum stehen zu müssen. Stehen beziehungsweise zu müssen. er hat versucht zu drehen. Er hat versucht, zu drehen <lacht> oder rauszukommen. Und dann fuhr er ewig nicht los. Und naja, egal. Also. Aber wir wollten ja zur Ausstellung was sagen. Eigentlich wollten wir <lacht> gar nicht so viel Ballast auf das Vorfeld abladen. Ja. Weil irgendwie, sehr sind noch, für uns war. irgendwie sind wir dann noch zur Ausstellung gekommen. <lacht> Und äh, ja, nun erzähl doch mal. Ja, ich fand eigentlich sehr interessant. Ne, wir halt äh, angefangen halt von Wilhelm Busch und ähm, wie ist der Künstler nochmal mit äh, Vater und Sohn, Vater und Sohn gemacht hat. Also aber so verschiedene Künstler auch, aber auch ganz ziemlich alte und äh, und halt hättest, du mal das, das hättest du mal das Begleitding mitgenommen? Hättest du mal das Begleitheft mitgenommen? Ja, hätte ich mal das Begleitheft mitgenommen. Ähm, ja, auf jeden Fall auch so Bekanntere wie äh, hier Fix und Foxy und Werner und hier die äh, bewegte Mann von Ralf König bis halt auch äh, in, in der heutigen Zeit, wo da auch schon äh, irgendwelche deutschen äh, Manga-Künstlerinnen aufgetreten äh, sind oder auch deutsche Künstler im äh, Superheldenbereich äh, bei Marvel und DC. das War doch recht interessant. Ne, oder auch die deutschen Zeichner bei Disney, mhm. was wir den äh, Steffen sehr erfreut hat. Ja. ja, hat mich wieder überrascht, wie viel es doch gibt. Also gut, den einen oder anderen, ja, was heißt wie viel, aber äh, dass es doch ein paar gab, also, äh, und dann auch noch gibt, ja. also, ich meine, es gibt ein paar bekanntere oder, der, und, der, oder. Ursprung dass der Ursprung vom, vom, äh, von, von diesen Zeitungstrips in den USA eigentlich auch in Deutschland liegt, bei, nicht, bei Wilhelm Busch oder Ähnlichen. Genau. Was ich eigentlich habe, also, also Ulrich Schröder zum Beispiel, war mir halt schon ein Begriff. Aber es kamen dann halt noch ein paar andere Namen dazu, die ich jetzt aber leider auch schon wieder vergessen <lacht> habe. Aber deswegen habe ich mir ja, ja das Ja, ein Begleitheft mitgenommen. Ja. Also und... Ich habe äh, nur einen Comic gekauft. <lacht> ja, Comics habe ich mir auch noch gekauft. Ja. ja. ich habe noch, auch noch so Flyer mitgenommen. Also ein paar mitgenommen. Flyer habe ich auch dabei würde ich beim nächsten Stammtisch dann ganz gerne noch mal verteilen. Für diejenigen, die vielleicht es noch mal schaffen ja. bis, bis Januar, glaube ja. ich. Ne? Ja, bis Januar, was steht da irgendwo drauf? Bis 18. Januar 2015 ist die Ausstellung noch. Ja. Haben wir schon gesagt wo? In Essen? In, in, in, in Oberhausen. In, in Essen? Wie kommt <lacht> Oberhausen? In, in Oberhausen im Schloss Oberhausen. Genau. Ludwigs Galerie Schloss Oberhausen. So. Richtig. Es gibt sogar Führungen, wie uns gesagt wurde, um 11.30 Uhr eine und eine hat jetzt um 15 Uhr begonnen. Also. Ja. Auch da also kann man so sich dann noch mal ein bisschen mehr erklären. So öff lassen. Öffentliche, öffentliche äh, Führungen. Ich glaube, da gibt es auch noch äh, Privatführungen oder so. Ja. ja. Aber da kostet ja dann alles hier extra. Richtig. Ne? Ja, auf jeden Fall war sehr interessant. Ja, also. Dass ich so mal die, äh, die Geschichte des deutschen Comics, des deutschsprachigen, wie gesagt, Wilhelm Busch tatsächlich dann auch maßgeblich äh, amerikanische Comicstrips beeinflusst hat. Das ist ein interessantes Faktum. Detail. Und äh, auch ein anderer abgebildet, der äh, Franco-Belgisch wiederum beeinflusst hat. Also, das wiederum aber ein Schweizer war, ne? Das kann man sagen. Ja. Und, äh, und äh, interessant fand ich auch, dass sie überall noch so äh, Probeexemplare liegen hatten, äh, von den Comics, ne, so, so zum Durchblättern und zum Durchlesen eben mhm. und sogar äh, Ewiger Himmel war dort vertreten von ja, David Boller. Boller mein, mein geschätzter <lacht> Freund David Boller auch vertreten und äh, ja, also ja, also bis, bis also zwei, zwei nee, drei Etagen sogar, ne? Erdgeschoss, ja, drei Obergeschoss Etagen, und zweites ja. Obergeschoss. Voll gepackt. Kann man, kann man schnell ja. durchgehen. Ich glaube, ich glaub, vieles ich war schon gemacht, weil ich ja. noch ein bisschen ja. Farbe gehabt habe. Mhm. Und äh, viele Originale. Ja. Und, äh, ja. so, wie, so wie es scheint, sogar von Wilhelm Busch damals. Da sah sie auch ziemlich original aus. Sah auch handgeschrieben aus, ja. ja. Also äh, unbedingt <lacht> empfehlenswert. Guckt euch das gerne mal an. Und, äh, ja. ja. Wir gehen zurück in die Sendezentrale. Ach so und ihr könnt natürlich auch berichten, wenn ihr schon da wart, wie es euch denn so gefallen hat. Ob ihr noch was erkennen möchtet und so weiter und Und jetzt geht mal wirklich zurück in die Sendezentrale, Zentiz, Aber nicht ohne mich vorher zu bedanken bei meinem äh, Wochenendbegleiter <lacht> Emil. <lacht> <lacht> Herzlichen Dank. Ja, bitteschön. Hat es dir denn auch Spaß gemacht? Ja, war super. Hauptsache, du kommst nächstes Jahr wieder. <lacht> äh, ja. Versprochen ist nichts, aber ich, ich nehme es mir vor. Mal ja, mal so. Aber wir sehen uns ja in Berlin dann noch. Richtig. Genau. Dann hören wir dich äh, bestimmt auch schon wieder. Bestimmt. Irgendwann bestimmt. Ach, irgendwann. <lacht> gut. Also, bis dahin. <lacht> ja. Macht's gut. Tschüss. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich komme mal näher. <lacht> pst, pst, pst, pst. Ich glaube, wir brauchen noch Batterien für morgen. Batterien? Ja, gut, Zwei Striche habe ich noch, aber mhm. man kann ja nie wissen. Ich weiß ja nicht, was für Batterien da reingehen. Ganz normal. ganz normal. Zwei Stück. M müssen wir vielleicht da. Gut. Ich trinke mal ein Pullen Bier. Ja, ruhig jetzt. Sch Schlappe Seppel. Winterbock. Leckeres Bier. <lacht> Aufnahme. <lacht> Take 25. <lacht> Holz-Chips. <lacht> Hör doch mal auf mit... Das muss ich nachher alles wieder raus. Gott, <lacht> Comic Chips. komm, <lacht> Mal komm, muss da spielen. <lacht> mal ganz kurz, ganz komm, kurz. Oh, Ich möchte das NICHT! da war! Ich hab mich verhettert Erzähl! Ja, wer, wer erzählt was? Na du! Ich! Hallo, ich erzähl jetzt was! Es war einmal Was ist das denn für ein hässliches Geräusch? Das ist ein brummendes Geräusch! Brumm? Emil, was machst du denn für ein hässliches Geräusch? Entschuldigung, die Luft muss raus. Man muss nur anstimmen schon du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, macht du, nichts. Ist ja, nur, ist ja nur an den Outtakes und auch keine 30 Sekunden lang angespielt und äh, ...überhaupt. Eben. Ui, ui, ui, ui, ui, ui Das hat schon der alte Samson immer gesagt.